Und dann möchten wir Ihnen diesmal den Anando vorstellen. Anando ist ein Mischling, der kommt ursprünglich aus Rumänien, ist circa 10 Jahre alt und ist ein super freundlicher Hund. wartet hier im Tierheim in Pirna auf eine neue Familie. Er ist mit alles und jedem verträglich. Es gibt eigentlich nichts Negatives zu diesem Hund zu sagen. Er ist auch noch sehr, sehr fit, hat keine Krankheiten und sucht jetzt einfach nette Menschen, die viel Zeit für ihn haben. Er bleibt nicht gerne alleine, außer wenn er einen Abgenossen hat. Also wenn Sie schon einen Hund haben, er ist super verträglich, egal ob Junge oder Mädchen. Er mag einfach alle mit einem anderen Hund, bleibt er alleine, ansonsten nehmen Sie ihn einfach überall mit ins Büro und dann ist er ganz, ganz fröhlich. Hier im Pirna Tierheim wartet der Anando auf eine neue Familie.